Eine ausführliche Erläuterung der VPN-Profile finden Sie hier. Sie können Ihre Wahl später ändern, ohne das Programm erneut herunterladen zu müssen. Melden Sie sich mit Ihrem TOB-Account an. Ihr Betriebssystem wird automatisch erkannt. Klicken Sie auf Download für Mac. Installieren Sie das Programm und befolgen Sie die Anweisungen. Nun ist Cisco AnyConnect installiert. Öffnen Sie das Programm. Geben Sie vpn.tu-berlin.de ein. Klicken Sie auf Verbinden. Hier können Sie das VPN-Profil bei Bedarf ändern. Melden Sie sich mit Ihrem TOB-Account an. Sie sind jetzt mit dem VPN-Netz der TU Berlin verbunden.